Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, war ich muss jetzt gerade irgendwie so zehn Minuten noch mit meinem äh, Mikrofon kämpfen, weil das irgendwie nicht ging für eine Weile und dann ging es wieder auf einmal doch. Und ja, weiß ich nicht, dann hat sich jetzt irgendwie automatisch irgendwie abgestöpselt und mich nicht aufgenommen. Und ja, das wäre jetzt ziemlich doof, weil ja, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und ich habe jetzt. Zeit und Lust auch aufzunehmen, wie blöde. Und ja, wenn mir jetzt das Mikrofon abflötet, dann wird ganz schön doof. Und ja, keine Ahnung, kann sein, dass hier vielleicht ein und da ein paar stitte kommen, weil ich halt sehr vorsichtig und jetzt ein bisschen nervös bin, ob das Mikrofon jetzt äh, funktioniert oder nicht durchgehend. Und ja, deswegen halt nicht. wird ein bisschen spannend heute dieser Part. Oder die mehreren Parts, wie viel ich hier noch aufnehme, keine Ahnung. Und ja, jedenfalls, Star Wars, wir sind hier auf kashi Und. Okay, dabei beim Echo. Und. Boah. Boah, wie geht das Spiel nochmal? Vier greift man an, So. So, ja, ich komme jetzt einfach auf die rand Ja, aber natürlich wieder nicht richtig. So, ich will mich eigentlich nicht so viel aufregen. Ich Komme heute mit einem voll guten Mindset hier rein und will wird auch dabei belassen. Also, bitte macht nicht so viel Mist, Kollegen. Und hoffentlich mache ich nicht so viel Mist. Und ja, gucken wir mal, wie lange das anhält. Ne? Ich glaube, ja, nicht so lange. So, ja, oh so. oh, die explodieren habe ich irgendwie nicht mehr so im kopf gehabt okay so es riecht nach was ist das ohne vegus venus fliegen falle irgendwie aus ja das war ein bisschen was das auf der linken seite was mir so viel schaden gemacht hat ja, wird ja lustig ey. ehrlich boah. das gibt es jetzt nicht ey. ja das soll ich scannen da. Okay, aber ah, ist tot. Diese Dinger emittieren Gerüche als Falle. Das erklärt den Jogarbenherngeruch. Nämlich größer. Hm. Oh, jetzt mal lang. Da sieht nicht so aus, als geht's da weiter, aber hier geht's auch ganz ordentlich weiter. Geh weg. Ja, jetzt ist der Zacko perfekt. Und kurz auf einen Fähigkeitspunkt zu bekommen, das ist auch nicht schlecht. Keine Diskussion verlassen können wir überleben nein das hat nicht gereicht ich nehme alle kämpfer mit die bleiben wollen dann werden sie zurückgelassen truppen abrücken los wir werden ja ich habe so ein Gefühl, ich bei dem wald nicht mögen ja du kannst du ja, ja nirgendwo stillstehen so wie das aussieht ah. Gott, egal. Wir gehen ja... Hier... Wir gehen jetzt erstmal hier... Oh, das ist eine... Ich vergesse immer wieder den Namen. Auslöschungstruppler, ne? Ja, das ist der perfekte Moment jetzt gerade. Nochmal. Boom. So kommen, wenn aber du, wenn du dich schon so dahin stellst, äh, bist du selbst schuld dran? Ganz ehrlich, äh, ja, ich weiß für die ganzen Kampf erfolg schießen, aber das ist mir so was von egal im Kampf und wenn Schwierigkeitsgrad jede großmeister ist alles erlaubt war weg äh. Ich find gut dass diese angriffe keine macht verbrauchen sie nicht irgendwie kaputt machen ich habe schon da oben die dinger gesehen ja zum glück durch mich eigentlich nur so und so Oh gott nach fort bewegen Oh Gott, warum? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Da unten war es viel sicherer, ich so Gefühl. Aha, ehrlich? Oh Gott. Äh. nein! Alter, lass mich durch! PD. bist du Nein, trifft doch. jawohl habe ich das geplant? Aber so hatte ich das nicht geplant. ich brauche Hilfe. So, mach mal so. du machst da So, komm her, äh, äh, äh. So, ganz vorsichtig, so und du bist auch noch am Leben. Ja, mach macht den den Sprintangriff? Äh, äh, okay, so muss ich ja damit ich den scannen kann, mal untersuchen macht echo macht echo, macht echo. wir schauen was ich meine. Hab schon so ein bisschen angefangen mir let's play von dem spiel anzusehen und ja hat was ich so gesehen habe weil nicht ich bin der einzige der probleme mit dem spiel hat habe ich so gefühl aber diese haben auch alle nicht auf den schwierigkeitsgrad gespielt wie ich also zu meiner Verteidigung Wir sind irgendwie so gegen diese Sturmtruppler mit den elektrostäben haben sie gekämpft. Die machen eine Combo noch nicht mal eine Combo und äh, ich auch nicht. ja, da reicht dann ist irgendwie die Ausdauer von denen weg. Den Scout-Trupplern und dann machen die den Abschlussangriff. So kämpfe sehen alle so aus und dann Abschlussangriff und ja. Wenn ich mir dann die Kämpfe bei mir angucke, ne, ich greife die zweimal an, ich ne, ich greife die dreimal an. Die haben noch die Hälfte der Ausdauer und kontern direkt danach, also ne, das ist schon ein Unterschied. Also das ist nicht mal zu vergleichen habe ich so das Gefühl. Äh, meisten Gegner heranziehen, ich kann oder da Tolen sehe ich gerade. Ich hätte ja gern Dat, das wäre nicht schlecht. vollständig auf ja ich glaube dafür werde ich erst mal sparen weil anderes finde ich jetzt nicht konnte ich nicht auch schon Lichtschwertwurf oder irgendwie sowas Nee. weil hier ist irgendwie Oh, da ist einfach nur Lichtschwertwurf ja okay okay ich würde sagen mit dem Stim-Ding klingt doch nicht schlecht so warten wir darauf noch ein bisschen. So was sind diese Dinger, die am Boden sind? So, da irgendwo habe ich eine Wand gesehen. Kann ich da hochklettern? Sieht nicht so aus, aber hier sieht irgendwie verdächtig aus. Kann gar nicht hier springen. dachte, ich kann so aus dem Wasser springen, so wie in kurz einfach am wasser so so weil ich nicht abwerfen so anlehnen und dann von da aus springen was ist das ah, okay so. mir schon irgendwie gedacht hat das so was sein könnte aber weiß nicht da waren irgendwie zu mehr zu sehr mario logik also wo war das? den tinte denn, tinte also aus dem weg denn, ja hier und denn, willst du nachsehen okay ja denn, ist es denn, denn, Gut. Gut. So. Dann weiter. Nehme ich an, ne? wat? Hey. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter, ne? Ich hoffe wirklich, das Mikrofon kackt mich ab irgendwann mittendrin. Ich habe mir so eine Leiste, da kann ich sehen jedes Mal, wenn ich spreche. Also wenn ich sehe, dass die nicht ausschlägt, dann merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich werde das schon rechtzeitig merken, aber trotzdem. Ich, das würde ich gerne auch irgendwie so. so. Ah! Boah, die sind von da aus eingekommen, ehrlich. Okay. Hey, warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich euch? Sehen hm. wir uns das mal an. So, was war hier? Ich, ein ich gegen euch nicht ankomme, ja, ich glaube schon mal einkassiert. So. Ich habe sowieso keine Motivation gegen die Gegner zu kämpfen, wenn ich schon einmal analysiert habe also ja. Die erfahrungspunkte kann man zur not dann ja auch irgendwie anders fahren, ne? ja bleibt da stehen tschüss der trifft mich auch noch von aus gibt es nicht Der viech macht mir irgendwie mir irgendwie zu schnell an habe ich so ein Gefühl. Oh, ich habe geblockt im letzten Moment. kommen so, tschüss. So, ich mache jetzt den hier. Ich renne dann jetzt einfach gleich vorbei. Habt ihr davon? Also muss ich jetzt muss wieder schwimmen. Dann sieht man ja, was passiert, wenn ich versuche zu kämpfen. Ja, passiert wieder so ich ich keine Lust. Entschuldigung. Da gehe ich doch lieber den Kampf aus dem Weg. Na. No. Ich auch wieder weiteren Sprung oder irgendwie so was, nehme ich an. Na, no. no, ich weiß, nicht. die sehen irgendwie anders aus, vielleicht, aber... Ah, da liegt schon wieder was den ich erkunden muss ah, die man aber zu viel schaden da ist ein problem haben wir wieder nur einen fehler hier leisten ja und dann erreicht die mich ja, dann passiert so wo bin ich ja bist euch wo bin ich hier? keine ahnung ich muss ja weg nein danke Oh Gott. ja jetzt bin ich hier oben ne? ja, ich muss noch diesen einen typen ja oder typen so also über da unten ist erkunden da kann ich mir hier eine abkürzung oder so herstellen bitte also, wofür ist das hier? Wofür ist das hier? Da oben, nee. Da. Huiuiui. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling ah, Okay. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte wie je Jedi Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wettbewerb des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht von unten über die Wurzeln einen Weg nach oben. Sag ich doch. Die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Atemgerät kann ich tauchen jetzt. Danke. Haben wir kurz zu probieren. Total. Wir können Viel Glück. Vielleicht bis bald. Was war da zwischen dir und Zor. Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wukis nicht alleine leiden. Und wenn Sor recht hat, wenn Kaschik verloren ist. Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Was ist mit den Droiden angefangen, geschieht? ist Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er aussieht. Wie wurdest du zur Kämpferin? Ich war Topografin. Und bin auf abgelegene Planeten gereist, um dort die Natur zu erfassen. Klingt aufregend. Es war mein Traumjob. Es ist wurde auch aufregend. Die zum aufregend. Die Armen wurden Zwangsarbeiter. Ich konnte das nicht mit ansehen, also trat ich dem Widerstand bei. Solche Leute müsste es mehr geben. Unser Mitgefühl kann uns keiner nehmen. Okay, alles klar. Ah, ich muss diese Typen aber da erledigen. Oh, ehrlich, das gibt es jetzt einfach nicht nein das ist ja furchtbar wie viele orte mich dann noch hier erkunden kann ey. allein sepp und dieses eine gebiet oh. ich erstmal die hier erledigen sind die überhaupt da Ja, finde ich gut da habe ich eigentlich nicht rausgeholt aber okay einfach nicht. Da ist noch ein so ein Ding, das ich erkunden muss. Ey, und ja, super. So viel zu guten Laune. Ne? Ah, diese Tür, ich... Also wenn ihr nicht so viel aushalten würden, ne? Ich will mit zwei Schlägen weg. Die brauche ich irgendwie 50.000 Schläge, um die kaputt zu machen. Ne? Das ist aber völlig fair. Hm. Oh, ich kann jetzt schon voraussagen, dass das eine blöde Stelle ist. Ey. Ah. Aber kannst du wenigstens so tun natürlich angreifen? Ich gebe den ja voll die Breitseite. trotzdem sein Kombo einsetzen da So, weißt du was hier? Oh. Oh. Ich will darüber springen, verdammt. Lass mich darüber. So, du komm mal hier hin. Ja, ich weiß, Kollege, lass mich. Und Scheiß, da guck mal, wie viel nicht nur abgezogen ab. Jetzt es nicht. Boah, ja, da, da hänge ich da irgendwo fest. Da ja, habt ihr das gesehen? Wie habe ich den nicht getroffen, ey gibt es jetzt einfach nicht der spiel verarscht mich doch ja an einigen stellen kann das sein alter so ihr kommt mal hier rüber damit ich da in ruhe gleich erkunden kann richtig da ins wasser schub den einen habe ich erledigt. So, Kommt mal alle schön hier hin. Schön hier hin. So, jetzt mache ich den ja. Tschüss. könnte ich mal. So. Einfach das System austricksen. Jetzt gehe ich noch mal hier rein, um zu gucken, ob da noch irgendwas war. Weil da, da ist irgendwas Dreck. Komm ich denn da hin? Ja, jetzt ist ja wieder eine frage du komm mal, komm mal her so ich da bestimmt hier irgendwo hinschwingen können oder so ne also auf. Oder auch nicht äh... Wie komme ich da hin? Ja. ich mal um. Nein, ist weit. Verarschung. Okay. Wird vermerkt. So. Keine Ahnung. Er hat dann noch definitiv irgendwas gesehen, aber ja. Ich hoffe, ich krieg noch mal irgendwann. Weil ich stärker werde ich ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Habe ich so das Gefühl. Jetzt sah nicht so aus. das kann ich auf diesen diesen Dingen hier noch weiter irgendwie hochleveln oder so. Also Lebensextzenzen, die konnte ich mir noch holen. Durch meine AP, aber war, da war es auch schon, glaube ich sehr viel ich würde mal gerne mehr Angriffskraft oder so haben das ist nämlich frustrierend irgendwie so ganz ehrlich Tauchen weil ähm, also nicht finde ich ein bisschen nicht so dolle weil welten finde ich sind schon groß genug jetzt muss er auch noch überall tauchen gehen um irgendwie sachen zu finden und ich bin mir ziemlich sicher einige sachen sind bestimmt irgendwo unter wasser versteckt und einfach verfassbar hier zum beispiel übrigens mein druide wasserdicht ne? Ich glaube bd sollte da ähm, reinspringen aber da kam keine animation ja okay ich war bei 57 prozent übrigens als ich angefangen habe wieder also ich weiß natürlich nicht, ob die prozentzahlen sich jetzt mal erhöht, wenn man irgendwie einen Schatz findet oder irgendwie sowas, wenn man was scannt oder so, ob das irgendwie der Storyverlauf ist. Aber 57 Prozent, das ist doch mal nicht schlecht, ne? So, okay. Ich habe jetzt, jetzt zwei Wege gesehen. Ah ja, vielleicht kommt man unter Wasser von hier aus irgendwo dahin, ne? Er müsste aber jetzt irgendwo da sein, glaube ich. Ne? Ja, ist das das? Ich glaube, das ist das sogar. außer also, ich muss hier in. Ja, ich glaube, da ist diese Ecke, ne? Ja, das ist das. wir hätten wir das auch. Nice. weiter geht's, weiter geht's. So, hier ein ne? Noch eine truhe da rein. Nein, ja, die wackelt automatisch. Alles klar. <lacht> Ey, noch mal hat oh. äh, runter ja wie gehe ich runter ne? bin schon ganz unten glaube ich Wo er denn ja wo denn war er ja, ist jetzt warte zum scannen oder nicht Hat er, glaube ich, gesehen den Knopf? Ja, was denn? War hier ist nix. Bearsch mich jetzt nicht ich hab schon mit den Gegnern Schwierigkeiten genug. Muss jetzt du nicht auch kommen. Ey. Ja, super. Jetzt ist hier irgendwie was, aber ja, wo hallo. Warum sagst du was? Hallo? Da oben. Boah. Tfad. Was? So. Sturmtruppler oder Klonkrieger? Keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Klonschiff, hier dieses, oder nicht, welches hat mir letztens den Namen von dem Ding an erzählt, aber schon wieder vergessen. Ich habe davon den Lego-Dingen, also, also nicht. Wenn ich die Beschreibung finden würde, dann wird bestimmt auch der Name da draufstehen, ne? Aber jetzt ernsthaft, wenn ihr irgendwo am Boden irgendwie so eine Sache zum Scannen ist, ne? Wenn ich die verpasse, dann, ah, Dann sagt genau da, worauf ich hinaus will. Na, ah, Ja. Eh. Ah, ich sehe irgendwie nichts. Ich werde Sicherheit irgendwas verpassen, pass auf so wo bin ich so hat sie doch richtig aus äh. okay ja macht ihr mal Jawohl. Mach die kaputt. Mit dem meine ich die Sturmtruppe. Sehr gut. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Sturmtruppe hätte ich eher gewinnen lassen wollen. Oh Gott. Also das hat mich stört ich greife die an die tun gar nicht irgendwie weiß ich nicht zurückzucken oder so Also ich komme mit meinem super macht angriff an ne, und die machen einfach weiter mit ihren angriff na oh, oh. Oh, ehrlich Ich glaube, das ist eine Stimmkiste, oder? Ich habe da was Gelbes gesehen, also. an na! nah Kolossal! Na, aber ganz ehrlich, die haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ihre... wert irgendwie verloren weil sowieso alles mich mit einem schlag mit fast dann äh, und die gegner irgendwie so stark und schnell sind dass ich gar keine zeit habe, meine ist dem einzusetzen dann ja bringt das nicht so viel das ist jetzt eigentlich nur wenn ich irgendwie weiß ich von einem gebiet zum anderen irgendwie rennen muss irgendwie Wieso jetzt das Gefühl? Ja. Entschuldigung, Sava, oh, diese alles klar. So, dann gucken wir mal. Na ja gut, er ist es, scheint keine Gegner unter Wasser zu geben, weil ich kann mein Lichtschwert nicht ziehen also ja das ist ein bisschen beruhigend also heißt, ich muss mich nicht um so was hier konzentrieren oh gott oh nee, nicht so was äh, äh, äh. Ja, bist dich so weit gebracht? Oh Gott, auch oh, ich sehe gerade, was das für Dinger sind. Äh. Äh. Muss ich runter Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. <lacht> mal nicht so weit aus dem Fenster, alter. Oh. Muss du da echt, musst du da echt irgendwie ein halbes Jahrzehnte irgendwie. So, ja bewegt dich, danke. Ich muss nur von denen getroffen werden und die hauen mich schon weg. Ey. Ja, super. wenn ja, war Speicherpunkt? Das ist schon ganz schon lange her. Okay ich überhaupt macht hier einsetzen ich glaube man nicht ne ich nehme jetzt mal an nicht aber hier habe ich wieder hoch geschossen sehr gut okay danke okay das war das war gut nein wollte ich auch noch unterschubsen aber der eine hat mir die arbeit abgenommen bin ich sehr nett von denen. Ich wusste, dass du da ja, sehen wir an. mut und weisheit ja ich bin alles davon auf oh, ich ganz gehalten äh jetzt explodiert ja da ist was gut ist eine sackkasse das immer gut das heißt ja bin ich richtig obwohl ich ja voll falsch bin jetzt mal ehrlich ich brauche einen und speicherpunkt und ich eine ganze ecke irgendwie zurücklaufen wenn ich hier verreckt man Kann ich hier noch nochmal ja nicht irgendwo eine Abkürzung oder so also freischalten? Nein, ist der Speicher nämlich. Oh nein, sagt mir nicht. Ich bin jetzt hier runter gesprungen. Nein, ich bin jetzt hier runter gesprungen. Dreck, ich dachte. Ah, Na gut, das war jetzt nicht so lange hier. Wir hier einen Schnelldurchlauf durch, oh, nee, das ist ja noch voll weit. Sehe ich gerade so upsala und so und so. Nein, du sollst nicht dafür sein. Du sollst dafür sein. Danke, So, beweg dich. Glaube ich, brauche gar nicht so zu springen. So, alter, okay. muss gar nicht diesen Sprung machen. So, jetzt mal ehrlich, ich war ein Speicherpunkt. Ey. mit Bad. Super. Boah, ich komme jetzt gar nicht klar, jetzt gerade. bin ich jetzt? ich habe mich ja voll verirrt, ey. Er weiß nicht, der Ort, wo die Sturmtruppler waren, Da ist eine Truhe. Oh, ich habe so einen schlechten Sinn, sinne Geh mal rein. Nein, tue ich nicht. Ich benutze die Macht, um das wackeln zu lassen. Also nicht Kell, BD1. Ja, Druiden setzen die Macht ein. gab es bestimmt irgendwie auch mal was, sowas, ne? Zum so Extended Universe, ne? Und Druide, der die Macht einsetzt. So, ich bin Kommen jetzt gerade am das war jetzt der Ort, wo ich die Sturmtruppler bekämpft habe. Keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Das ist mal ganz ehrlich: Bauen Speicherpunkt für mein Part. beenden langsam, ich bin zu nervös mit dem mit dem Mikrofon. Er ist noch am Laufen die ganze Zeit, also wieder Endlich, oh mein Gott, voll lang gedauert. Hier alles klar, gut. Dann möchte ich den party beenden. Wir sparen noch auf diese eine Fähigkeit, womit Macht regeneriert wird. Mitten dem Park und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, an den Teil ist auch ein Labo, ein Like oder ein Kommentar, das wäre doch sehr nett von euch. Und ja, ich sehe euch dann im nächsten Part. Ciao.